Und dieser Song ist manchmal kostbarer als fünf Covers, die man eigentlich hätte proben wollen. Heute gibt es mal wieder ein Online-Gespräch. Und zwar haben wir dieses Mal gleich vier Interviewgäste hier am Start. Und ihr vier seid aber trotzdem nur in Anführungszeichen die Vertretung, für wesentlich mehr Künstler noch. Ihr seid nämlich Teil einer Big Band. Und äh, tatsächlich handelt es sich hier um die Big Band Dachau. Hallo. Hallo, guten Morgen. Hey, guten Morgen. servus. Die Big Band Dachau ist, äh, ja sozusagen, wer sich jetzt schon länger mit Cordial auseinandersetzt oder vielleicht immer wieder mal auch unsere Social Media Auftritte oder so verfolgt, wird sicherlich auch schon mal ähm, über den Namen Big Bang Dachau gestolpert sein. Und auch so seid ihr ja schon die letzten Jahre über extrem aktiv gewesen. Und äh, ja, ihr arbeitet euch oder habt euch in den letzten Jahren schon einen sehr großen Bekanntheitsgrad so erspielt. Wie sieht es denn da aus? Erzählt doch mal so ein bisschen. Äh, was macht die Big Bang Dachau aus? Was seid ihr? Wie kam es dazu? Und äh, wo wollt ihr hin? Was ist so eure, euer Plan? Drei nach, Anna? So, Ladies first. Ja, ähm, genau, also ich bin nie geeigneter der Big Band Dachau. Ich bin selber seit 2017 dabei. habe quasi nie eine Zeit ohne Kordial erlebt. Ich ähm, bin sehr, sehr stolz drauf, Mitglied sein zu dürfen. Wir haben schon so unglaublich viele, unglaublich tolle Konzerte gespielt. Und ja, ich habe jetzt nicht so den direkten Plan, was noch alles genau kommen wird. aber ich ich riesig äh, äh, ja, ich bin der Max, ich, spiel, äh, ich bin Keyboarder in der Big Band Dachau, äh, mache alles, was mit Tasten zu tun hat, äh, bin von uns, die hier heute anwesend sind, wahrscheinlich der, das jüngste Mitglied, also von der Mitgliedsdauer. Äh, ich kann mich der Anne anschließen. Äh, ich habe auch keine Big Band vor Cordial erlebt. Ähm, ich habe auch keine Big Band vor Jimmy Tenor erlebt, weil... Das Projekt, das wir mit Jimmy Tenor gestartet haben, worum es wahrscheinlich später noch geht, denke ich, hat genau da angefangen, als ich in die Big Band eingestiegen bin, nämlich im Juli 2019. Ähm, genau. So viel zu mir. Ja, also was man dazu jetzt hier noch sagen muss, beim Max, äh, sieht man vielleicht so ein bisschen, <lacht> vielleicht kannst du es doch mal ein bisschen zeigen, du hast ja tatsächlich, du glitzerst. <lacht> Du hast hier nämlich äh, so jetzt mal sozusagen dich so ein bisschen in dein Bühnenoutfit geworfen und das ist ja jetzt, du bist ja jetzt nicht der Einzige, der jetzt äh, live sich vielleicht ein bisschen anders präsentiert, als wenn er jetzt so normalerweise unterwegs ist, <lacht> denke ich jetzt mal, äh, ähm, sondern das ist auch so ein Teil, wofür ihr auch bekannt seid. Ihr, ihr macht auch optisch irgendwie unheimlich was her. Also da werden wir wahrscheinlich auch noch danach so ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Äh, dann haben wir hier noch, einen der beiden Schlagzeuger äh, der Big Band auch mit am Start, auch schon lange in Verbindung mit Cordial, äh, den Tommy. Hallo Tommy, grüß dich. Hey, ich bin der Tommy, ich spiele Schlagzeug und ähm, ja, wo will ich hin mit der Big Band? Ich will eigentlich spielen, spielen, spielen, so wie es ist, ist super. Ähm, es ist eine wunderbare Band und es macht riesig Spaß. Das ist, glaube ich, das, was euch auch auszeichnet. Also auch wenn man bei euch auf dem Gig ist oder so, es macht einfach Spaß. Und wesentlich dazu beigetragen hat bisher und wird es auch in Zukunft, denke ich, der Bandleader, last but not least, Tom Jan. Hallo Tom. Hey, morgen. Also erstmal vielen Dank, dass wir dass wir da sein dürfen, äh, im Internet bei Cordial und vor allem, dass wir seit äh, über fünf Jahren bei euch äh, Endorser sein dürfen und dass ihr uns da so auf unserem Weg begleitet und einfach äh, wirklich mit äh, krassem Einsatz der Band den Rücken stärkt. Äh, auf der Bühne, äh, du und der Kollege, ihr seid ja mit uns sogar auch nach Montreux gefahren und habt, uns, äh, habt euch da diesen... Harten und wunderschönen Touralltag mal angetan mit der Band und haben das mal mit uns, mit uns verbracht. Und also, das muss man weltweit natürlich erstmal finden, dass eine Firma sich so für ihre, für ihre Artists einsetzt. Und genau, da sind wir natürlich sehr stolz drauf. Was die Band ausmacht, ist ein ganzes Potpourri an Dingen. Erstens mal natürlich in Vertretung die, die Leute, die wir jetzt hier auf dem Bildschirm sehen und natürlich auch der komplette andere Mannschaft. Ich habe neulich mal angefangenen Rap-Song zu schreiben, der nur aus den Namen der bisherigen Mitglieder der Big Band besteht. Und ich bin immer noch nicht fertig, aber der Song wird ungefähr sieben bis acht Minuten dauern, wenn ich einfach nur die Namen sage. Und äh, es waren schon ganz viele dabei, die da einfach auch durchgegangen sind durch diese, durch diese Big Band. Jetzt äh, hat der Lebensweg anders hin verschlagen und so und es ist manchmal ein bisschen Fluktuation. Aber es hat sich mittlerweile eine tolle Mannschaft rausgebildet und die auch sehr fest zusammen ist, die untereinander Freundschaften haben, wie Anna gerade gesagt hat, äh, die sich mit der Band identifizieren und so. Und was, was wichtig zu sagen ist, ist, dass wir eine, <lacht> naja... Wir sind eine Amateur Big Band und das meine ich im, im, im, im äh, ursprünglichsten Sinne des, äh, des Wortes. Das heißt, wir sind äh, Typen, die die Sache lieben, die wir machen. Äh, und da, das, ist, ähm, das unterscheidet uns zum Beispiel auch von der jazz rausch Big Band, äh, an die wir hier natürlich einen äh, dicken Gruß raussenden. Dieses Ganze äh, in Anführungszeichen professionell machen. Aber wir sind was anderes. Wir haben, wir haben äh, angehende Profis, wir haben äh, Musikschüler dabei, wir haben Universitätsprofessoren dabei, wir haben äh, Lernstudenten, wir haben äh, ja aus allen Berufsgruppen Leute zusammen, die sich aber in einem natürlichen Aussonderungsprozess zusammengefunden haben, weil diejenigen, denen es nicht getaugt hat, die sind nicht mehr gekommen, diejenigen, die es getaugt hat, die sind gekommen und es ist mittlerweile so ein fester Kader von 15 bis 25 Leuten, die wirklich zusammen sind, weil sie Bock aufeinander haben und äh, das merkt man an der Band, also wir, wir brauchen zwar länger, um ein Konzertprogramm äh, uns drauf zu schaffen, als jetzt äh, zum Beispiel die NDR Big Band, aber dafür, äh, ich sage jetzt mal, lieben wir den Scheiß und äh, die, diese regelmäßige Probenarbeit, die manchmal auch Umwege fährt, ja, wo wir, also wir kommen in die Probe Montagabend um 8 Uhr, es stehen auf dem Programm fünf Stücke, die wir eigentlich am nächsten Gig können müssen, äh, Tom Jahn lässt stimmen beim B, äh, dann spielt der Tommy auf einmal eine Vortose Floor Drum. Er würde manchmal ganz gern einen äh, Reggae Groove spielen, aber da kriegt der Bandleader immer Pickel im Nacken. Aber äh, äh, äh, dann bleibt man auf einmal, merkt man, die Probe ist rum und man ist beim Stimm Stimmton B stehen geblieben, aber es sind dabei so viele tolle neue Sachen passiert und ein. Song ist dabei entstanden und dieser Song ist manchmal kostbarer als fünf Covers, die man eigentlich hätte proben wollen, weil das einfach jeder sich eingebracht hat, weil miteinander improvisiert wurde, weil sich das Stück miteinander erarbeitet wurde und weil dieses Stück auch nur mit der Personenzusammenstellung entstehen konnte, die eben hier in der Probe da ist. Und deswegen ist diese, das Set, was wir spielen, ist auch von mir als Komponisten äh, entkoppelt. oder also ich, ich sehe mich da eher so als Sprachrohr und äh, als Mensch, der zusammenfasst, was von den Leuten kommt und deswegen ist es ein ganz einzigartiger Bandsound und äh, in meinem, äh, also jetzt bin ich 42 und habe ein paar Kilometer auf der Bühne schon hinter mir und äh, merke mit jedem Jahr, was ich in dem Business verbringe, <lacht> wie wichtig es ist, einen gewachsenen Bandsound zu haben und wie kostbar der ist, weil egal welches Projekt man anfängt, dann spielt man ein Jahr, dann äh, wird es zu wenig Geld oder zu viel Geld oder der eine springt ab und so weiter. Und also das ist eine Einzigartigkeit mittlerweile in der in der Musikwelt, in der Popkultur, dass es eine Band gibt, die über Jahre wirklich zusammenarbeitet und sich so weit dann äh, zueinander entwickelt, dass etwas entsteht, was, das kann man nicht, sich hin also ich hätte mich nicht hinsetzen können jetzt und sagen, okay, ich habe jetzt einen Monat Zeit, ich schreibe 30 Stücke für Big Band und die sollen so und so klingen. Das ist ein völliger Quatsch. Man muss die Zeit äh, Freude und Leid teilen und vor allem die Leute kommen lassen. Und das ist, finde ja. ich, das Besondere an der Big Band Dachau. Ja, wirklich. Ich glaube, da sind jetzt auch schon bei euch allen äh, extrem viele Stichworte gefallen. Also erstmal so dieses, äh, dieses Zusammenwachsen, dieses äh, jetzt als Band eine Einheit zu sein, die schon echt viel zusammen erlebt hat. Ähm, es gab schon bestimmte Milestones. Da wurde jetzt über Montreux gesprochen. Montreux war jetzt erstmal nur so ein Stichwort. Es ist äh, eine Stadt in der Schweiz. Aber Montreux ist zum Beispiel ja auch eben stellvertretend für das Montreux Jazz Festival. Ja. Und das ist, war eine Sache, das durfte Cordial dann auch äh, eben miterleben. Das war eine tolle, ein tolles Erlebnis. Äh, einer dieser Milestones, die ihr jetzt sozusagen schon habt, ihr wart tatsächlich auf das Montreux Jazz Festival eingeladen worden und habt da vor einer begeisterten Meute gespielt. Äh, am Genfer See und äh, solche, solche Dinge habt ihr jetzt schon mehrere erlebt. Und äh, dann gab es da jetzt zum Beispiel auch einen bestimmt ganz großen Milestone, dieser Name ist auch schon gefallen, nämlich Jimmy Tenor. Und das ist eigentlich so, denke ich, das, äh, was jetzt so euer aktuelles Projekt auch noch ist. Ihr hattet nämlich äh, vor geraumer Zeit Konzerte mit im, wirklich einem weltbekannten Superstar äh, Jimmy Tenor und äh, das ist natürlich schon was Besonderes für eine Amateurband in Anführungszeichen. Wie kam es denn dazu und was ist da passiert und ähm, wie hat sich das entwickelt und was passiert jetzt momentan gerade so in Bezug auf diesen Namen? Tommy, magst du? Also ich kenne die Geschichte nur so vage, dass der Jan van Meerendonk, mein Schlagzeugerkollege, den Jimmy Tenor erlebt hat. Ähm ich weiß gar nicht, bei sich zu Hause in Finnland, oder? War das, ich weiß nicht. Und dann hat er ihn noch mal gesehen in München und dann hat er ihn angesprochen, ähm ob man da ein Feature veranstalten könnte. Und mir hat da gesagt, ja, das machen wir. Und so ist das zustande gekommen. Also einfach so hingegangen, gesagt, hey, wollen wir was zusammen machen? Und äh, der Weltstar aus Finnland, Jimmy Tenor, sagt, ja, machen wir. Dann, wie war das? Prinzip Frechheit siegt. Also der, der Jan und der Olli äh, aus der Band, äh, also der Jan ist der äh, Schlagzeugkollege äh, vom, vom, vom Tommy. Wir haben, arbeiten ja mit zwei Drum Sets. Äh, fürstlich betreut von Cordial Cables ähm, und äh, der Olli ist der Bruder von Jan van Mierendong und die sind, seit sie, seit, seit sie wirklich Teenager sind, äh, eingeschworene Jimmy Tenor-Fans, kennen sein ganzes Big Band-Oeuvre natürlich in und auswendig und dann hatte der Jimmy Tenor ein Geek in der Roten Sonne in München und dann sind sie einfach ins Backstage gelatscht, haben geklopft, haben gesagt, du pass auf, wir haben eine Big Band, äh, wie schaut aus, kommst du vorbei, spielst du mit und so und er ist wirklich, äh, ja, so, also der sagt nicht viel, aber der sagt, der, auch die E-Mails sind immer so geil. Wir, wir schreiben so eine lange, äh, fünfzeilige Anrede mit, könntest du, hättest du mal, würdest du dir vorstellen können, das? Und er so äh, Antwort sure. <lacht> <lacht> <lacht> ja, damit ist alles gesagt. Ja. Die Leute wissen, was sie tun. Ähm, ja, ich meine, ich denke mal, der wird dann ja auch irgendwie mal was von euch vorher mal gehört haben und so. Ne? Und ich glaube, das ist halt auch das, was, was ihn dann wahrscheinlich überzeugt hat, weil... Ähm, euer Sound ist ja jetzt auch nicht so das, was man sich normalerweise, wenn man irgendwie, keine Ahnung, 30, 40, 50 Jahre zurückschaut, so als typischen Big-Band-Sound so vorstellt, sondern bei euch ist ja schon das alles sehr, sehr energetisch. Es, es erinnert, erinnert manchmal auch an, ja, an irgendwie schon fast teilweise an Techno-Gigs äh, Techno oder Techno-Veranstaltungen, obwohl es eigentlich vor allem halt Bläser getragen ist, äh, das ist natürlich schon auch was Besonderes. Ich denke, das wird den auch überzeugt haben. Also ich glaube. sich, sorry Max. Ähm, es gibt viele Punkte, in denen der Jimmys Musik oder unsere Musik eben übereinstimmt. Äh, du hast gerade schon gesagt, äh, es ist, äh, Jimmy ist ja bekannt geworden eigentlich als äh, als Technomusiker in den 90ern. Ähm, die Big Band Dachau ist bekannt geworden als Techno-Big Band. Das passt schon mal zusammen. Aber vor allem, was, glaube ich, eine große Gemeinsamkeit ist, dass äh, wir auf der Bühne gleich gerne experimentieren. Ähm, die Konzerte von der Big Band Dachau sind ja niemals gleich, sondern ähm, die, die Abläufe, wer Solo spielt, alles ist komplett frei. Und das ist was, was der Jimmy in seinen Konzerten auch macht. Der äh, ist auch sehr frei in dem Konzert, äh, in dem äh, Konzept, seine Live-Konzerte. Und noch dazu, glaube ich, haben wir auch die gleiche Ästhetik auf der Bühne. Er ist auch mal sehr bunt unterwegs äh, mit viel Glitzer und einfach ein bisschen verrückt. Und äh, ich glaube, deswegen ist das schon so ein Match Made in Heaven, Big Ben Dacher und Jimmy Tenor. Ja. Und ich glaube, das war dann auch diese, diese Synergie, die dann auch eben passiert ist. Ähm, da gab es dann irgendwie mehrere Konzerte. Ne? Wie war das? Ich meine, ihr ja, ihr konntet ja jetzt nicht einfach sagen, okay, wir machen jetzt einen Gig und fertig, sondern das muss ja dann irgendwie geplant vorbereitet werden. Da muss man sich dann treffen, zusammen üben. Äh, dann braucht man die, äh, das, die komplette Organisation, äh, die Wahl der Veranstaltungslocations und so weiter und so fort. Wie ist das dann vor sich gegangen? Hat sich eigentlich äh, dann daraus ergeben, my, äh, äh, also wir hatten zwei äh, sehr gute Bookings, einen einmal Headliner auf dem Digital-Analog-Festival im Gasteig in München und tags drauf im Stadttheater Landsberg. Und das war so schon relativ früh in der Planungsphase klar, Also dass uns diese zwei Locations da wirklich auch unterstützen und natürlich auch die Gage und den, <lacht> die finanziellen Mittel äh, bereitstellen, damit wir Jimmy an, einfliegen können und unterbringen und so weiter. Und letztendlich war das dann eigentlich ein vier Viertagesprojekt. Ne? Donnerstag kam Jimmy, wir haben eine, eine lange Probe gemacht. Äh, am zweiten Tag hatten wir sozusagen eine Vormittagsprobe, eine kurze und den Soundcheck im Gastzeig dann. Und äh, dann waren die zwei Konzerte. Und äh, im Gastzeig war auch so kennenlernen, auch spannend alles und so und äh, viele Leute da. Ziemlich gefeiert, aber dann tatsächlich explodiert. Jetzt ist es wirklich einfach äh, im, am Sonntag in Landsberg, dann, weil das Programm natürlich noch mal bekannter war. Und äh, lustigerweise hatten wir halt den Josie Friebel dann dabei, der das Ganze live mitgeschnitten hat. Übrigens einer der, der besten Live-Techniker hier im Süden auch. Und... Ähm dann haben wir das einfach auch mal wieder nach dem Prinzip Frechheit siegt äh, einfach äh, gemischt und äh, dann mal Südpol angeboten und die sind natürlich aufs Brot aufgesprungen und äh, glauben an sowas und äh, ja und dann kommt es dazu, dass, äh, dass wir als Blasverein aus Dachau jetzt auf dem äh, äh, hippen Label äh, die Platte rausbringen dürfen, was für uns natürlich okay. schon ein Ritterschlag ist. Okay, also aha, aha, das heißt äh, für die Leute, die das jetzt eben noch nicht wissen, es gibt tatsächlich jetzt äh, dieses Konzert in Landsberg gibt es jetzt als da, jetzt als Live-CD. Das heißt, ihr habt einfach gesagt, okay, äh, das hat sich so mehr oder weniger durch Zufall ergeben, war vielleicht am Anfang nicht so geplant, <lacht> jetzt wird hier gefeiert. <lacht> Sehr gut. <lacht> genau, das war jetzt das Stichwort. Man muss, man muss die CD Big Band Dachau featuring Jimmy Tenor muss man? kaufen, live in Landsberg. Ja, feiern, kaufen und, feiern und kaufen und dann nochmal feiern und dann erst richtig feiern, ja, genau. Äh, also das war jetzt wirklich so, ähm, das war irgendwie Zufall, der hat das mitgeschnitten, das war vorher gar nicht so großartig geplant oder so und dann habt ihr gesagt, okay, da machen wir jetzt was draus. Oder genau. war das schon so, äh, kann man ja mal überlegen, wenn es was wird, dann machen wir da mal eine CD draus. Genau, also der, der, der Gedanke war auf jeden Fall da, dass man sowieso auch für uns zumindest eine, eine Erinnerung hat, an den Abend an und sowas. Und dann, äh, also vor der Band hat sich jedenfalls sehr gut angefühlt, was passiert ist. Wie hat sich denn für euch in der Band angefühlt? Also ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass aufgezeichnet wird. Und das war wahrscheinlich gut so, <lacht> <lacht> weil wenn man es weiß, also ich muss sagen, das Konzert war unglaublich, war eines der besten Konzerte meines Lebens. Und es ist einfach das absolute Glück, dass genau dieses Konzert aufgezeichnet wurde. Ähm, die Energie auf der Bühne war so krass da einfach ähm und ja, das merkt man auf der CD. Ja, ich glaube, das ist auch das, Live-CDs haben so ihre eigene Sprache und, und ihr eigenes Gefühl. Ne? Also ähm es gibt es gibt Live-Aufnahmen, da denkst du, na ja, gut, hätte auch jetzt im Studio sein können. Und dann gibt es wieder die, da, da spürst du irgendwas, was da äh, zwischen der Band und dem Publikum passiert ist. Auch wenn du jetzt selber irgendwie nicht direkt vor der Bühne stehst. Und äh, wenn das so umgesetzt werden kann, dann ist das, glaube ich, einfach genial. Und wenn dann so spontan, ohne dass vielleicht jetzt jeder sogar weiß, dass daraus was entstehen wird, äh, dass dann diese Energie so transportiert werden kann, dann ist das natürlich mega. Anna, wie war das für dich? Wie hast du das miterlebt? Ja, also für mich war, also ich komme hier ursprünglich aus der reinen Klassik. Für mich war die Big Band an sich ja schon mal ähm, etwas Neues. Und dann das Projekt mit Jimmy Tenor. Ich habe mir am Anfang wirklich schwer damit getan. Das war überhaupt nicht so meine Musikrichtung. Das war gar nicht mein Stil, was ich bisher gespielt habe. Und als Jimmy dann tatsächlich auch da war und die zwei Tage mit uns noch mal geprobt hat, da war das plötzlich da. Das war... Der hat uns oder mich zumindest hat der total in seinen Bann einfach gezogen. Das war der Fokus war plötzlich da und ich finde das hat man an den Gigs einfach selber auch nochmal so enorm gemerkt, weil das Publikum das auch gemerkt hat und dann da auch so mit interagiert hat und also das war wirklich ja eine Explosion quasi. Das war wirklich sehr sehr gut dann, was ich überhaupt nicht gedacht hätte am Anfang. Wow und äh, diese Explosion jetzt dann auf äh, CD zu bringen. Ähm, da gehört ja dann auch was dazu. Man ist, es ist ja nicht so, dass man jetzt einfach sagt, okay, wir haben das jetzt mal mitgeschnitten und jetzt, äh, jetzt machen wir eine CD. Und da passiert ja dann auch viel dazwischen. Wie war das dann in der Produktion? Wer war dann damit involviert? Und äh, wie lief die, die Planungs- und die Umsetzungsphase und äh, die Produktionsphase dann an sich? Ich meine, es war dann wahrscheinlich auch in der Zeit, äh, wo es dann eben schon eine Lockdown-Situation war, mehr oder weniger. Das ist wahrscheinlich auch nicht jetzt so ganz, normal alltäglich gewesen. Was gibt es darüber dann zu, zu erzählen? Wie, wie lief das? Wie kann man da mit, diesem ganzen, mit dieser ganzen Geschichte zurecht? Äh, ja, von der CD-Produktion ja. habe ich wahrscheinlich noch am meisten mitgekriegt. Äh, deswegen erzähle ich mal. Also eigentlich die komplette Organisation von der CD-Produktion hat äh, äh, unser zweiter Schlagzeuger, Jan von Miendok, übernommen. Big Shoutout und äh, Riesenrespekt, weil der hat sich da unglaublich ins Zeug gehängt. Ähm, eigentlich sollte diese CD schon vor genau einem Jahr rauskommen, nämlich äh, im April 2020, weil wir da nochmal Konzerte mit Jimmy Tenor geplant hatten, die aber dann äh, aus bekannten Gründen abgesagt wurden. Ähm, und dann war halt das Problem, dass äh, die gesamte Kreativbranche gerade vor ja, Perspektivlosigkeit stand, inklusive unserem Mischer und äh, allen Label-Menschen. Und deswegen hat sich dann alles ein bisschen gezogen, weil keiner genau wusste, wann kann man jetzt überhaupt, wann sollte man so eine CD jetzt überhaupt rausbringen. Für uns war halt immer noch die Idee, wir bringen es raus, ähm, wenn wir wieder mit Jimmy spielen können. Ähm, das war auch immer noch der Plan, weil die Konzerte vom letzten Jahr April wurden nämlich verschoben auf dieses Jahr April. Das heißt, wir haben unseren Release-Termin sehr optimistisch auf diesen Jahr April gesetzt. Die Konzerte können jetzt auch nicht stattfinden, aber die CD ist trotzdem da. Und Timmy äh, bleibt uns aber nicht verwehrt, weil da sind wir jetzt noch mal optimistisch wir im Oktober tatsächlich Konzerte mit Jimmy Tenor planen. Aha. Das heißt, es wird Big Band Dachau featuring Jimmy Tenor Teil 2 geben. Und da haben wir natürlich dann auch die CD von Teil 1 dabei. Wow, cool. Und plant ihr dann auch wieder, eventuell dann noch eine CD rauszubringen? Je nachdem, wie es läuft wahrscheinlich, oder? Also ich denke, der Erfolg wird euch jetzt erstmal recht geben. Und dann, dann schaut wir mal, was passiert, oder? Ich denke mal, die zweite CD wird so geplant wie die erste, nämlich nicht. Wir schauen, wie gut es wird. Also es ist tatsächlich so, dass äh, wahrscheinlich wird sich äh, eine Produktion mit einer Jimmy Tanner-CD, wenn dann nochmal live, äh, kann ich mir zumindest als Prognose äh, mal so vorstellen. Aber äh, die Big Band Dachau ist, äh, wir haben sozusagen jetzt in den letzten beiden Jahren in unserem Live-Set immer wieder neue Songs mit reingenommen und so weiter. Und äh, wir haben ja vor Jimmy Tanner auch schon eine CD Gemacht, aber äh, wir haben praktisch noch keine CD, auf der ausschließlich unser eigenes Material drauf ist. Und das wird wahrscheinlich jetzt die Folge-CD werden erstmal, wo sich die Big Band Dachau sozusagen mit ihrem eigenen Material präsentiert. Äh, die ist schon in Planung. Und äh, dann sehen wir natürlich einfach, was jetzt. Äh, jetzt wird ja erstmal diese Timmy diese Tanner CD ausgewertet. Das muss die erstmal arbeiten, es muss die auf verschiedene Playlists kommen. Wir sind übrigens schon äh, auf diversen guten Playlists gelandet, so auch in Australien auf, äh, auch am Radiosender, was uns neulich total gefreut hat. Uh. <lacht> Und, äh, also, das, das äh, wird es gerade so ein bisschen. In die, in die verschiedenen Kanäle reingeschossen und jetzt äh, muss man natürlich sehen, wie die, wie die Aufnahmen dann anfangen zu arbeiten und äh, daraus wird sich die, werden sich dann auch die nächsten Schritte ergeben, denke ich. Seit wann ist die jetzt am Start? Die ist am 16. April rausgekommen jetzt, vor, am Freitag von der Woche. Okay, also noch super jung. Genau. Wahnsinn. Und ich glaube, es ist auch äh, jetzt einfach, auch jetzt gerade eine gute Zeit, um eine Live-CD rauszubringen, weil die Leute gieren nach Live-Erlebnissen und äh, dann ist es halt jetzt das Live-Erlebnis zu Hause, aber es ist ein Live-Erlebnis. Äh, und wenn die Energie passt, dann ist das äh, auch schon was, was einen dann auch zu Hause mitnimmt. Ne? Ähm, naja, also allem voran ein, äh, äußerliche Beschränkungen und Restriktionen wirken sich ja immer darauf aus, dass man auf sich selber zurückgeworfen wird und äh, gezwungen ist oder die Gelegenheit kriegt zur Innenschau. Und das ist jetzt auch eigentlich der Effekt, der auf uns kreative, äh, also ich spreche jetzt mal für mich, ich, ich denke mal für euch war, war es genau das Gleiche, man hat auf einmal Zeit, man hat auf einmal äh, sich und sein Instrument in einem, äh, in einem beschränkten Raum, und hat Zugang zu, äh, zu ganz viel Musik und man, also mir ging es so im ersten Lockdown, ich habe angefangen irgendwie äh, zu joggen und Eis zu baden und zum ersten Mal seit ganz langer Zeit wieder mal Musik zu hören. ja Also ich habe einfach mal abends mich hingesetzt und habe mir einfach mal eine CD aufgelegt und äh, habe mir die angehört. Sonst natürlich immer so, ja Handy 10 Sekunden, ah geil, ja super, zeig mal das her und so. Und, und, und die, dieser Hassel im Alltag war auf einmal weg und. Das heißt, man darf viele Sachen nicht tun. Was kann man denn dann tun? Das heißt, der Kopf fängt an, Lösungen auszuarbeiten. Und für uns als Musiker ist es das heißt es dann natürlich auch, dass man sich mal schnell ans Klavier setzen kann oder sich Gedanken machen kann, was kann denn deine Musik jetzt gerade sein und so. Und nicht, was muss nächsten Freitag auf der Bühne funktionieren. Und also für mich... Persönlich war es auf jeden Fall eine, eine wundervolle Zeit der Muse und der, der inneren Einkehr. Und äh, denke mal, dass es auch bei ganz vielen anderen äh, Künstlern so war, wenn man jetzt auch schaut, wie viele Platten denn auch gerade auf den Markt kommen ja, und äh, wie viele Leute sich da wirklich zurückgezogen haben und mal an ihrem Ding gearbeitet haben. Äh, also das heißt aus kreativer Sicht, wundervoll, finanziell geht es manchmal schwierig, aber eigentlich auch generell. Gut, also ich, ich persönlich unterrichte ja auch Klavier und mache das zurzeit online und so weiter. Und man hält sich über Wasser, bis sozusagen die Wogen sich geglättet sind und äh, sich geglättet haben. Und äh, ich bin sehr optimistisch. Es gab noch keine Pandemie in der Weltgeschichte, die erstens mal die Menschheit ausgerottet hat, wie man sieht. Und zweitens mal auch die, die Kraft gehabt hätte, dass sie die Kunst aus der, aus der Menschheit verbannt. Äh, und äh, von daher mache ich mir die wenigsten Sorgen, weil wenn man... Äh, in den letzten 200 Jahren äh, die Pandemien oder oder Epidemien anschaut, die sind nach einer gewissen Zeit auch äh, auf natürliche Weise abgeebbt. Und die hatten zu der Zeit noch nicht die, die, die riesige medizinische Hilfestellung, die man, die man jetzt mobilisiert sozusagen. Mein Gott, Leute, man kann es abwarten. Und währenddessen machen wir Musik. Ja, genau. Äh, abwarten und wie du jetzt gerade gesagt hast, ähm, auch irgendwie sich auch... In, in dieser Krise auch weiterentwickeln und äh, Dinge tun, den, den Horizont erweitern, wofür man vielleicht sonst nicht so die Zeit und die, die Muße und die Möglichkeiten hatte. Und äh, ich denke, das ist auch etwas, was sich sehr gut dann auch, wenn das mal alles rum ist, auch in der Kunst auch widerspiegeln wird. Ne? Dass, ja. dass da einfach ein, ein wahnsinniger Push passiert, ist natürlich so die Hoffnung auf jeden Fall, ähm, weil also mir persönlich ging es so, dass ich so finde, so in den letzten Jahren jetzt, es gibt Ausnahmen so wie euch oder so, aber es ist, teilweise sind Dinge schon so ein bisschen stagniert und ich glaube, da kann sich jetzt gerade jetzt auch unheimlich viel weiterentwickeln und äh, wenn dann auch mal wieder so Möglichkeiten sind, live zu spielen und, äh, und so, dann, ähm, dann wird das nochmal einen ganzen großen Schritt nach vorne gehen. Ja? Und das, äh, deswegen glaube ich, ähm, wie du sagst, dass, äh, dass in der ganzen Sache auch eine gewisse Chance besteht. Ne? Auf jeden Fall. Tommy hat ja, du hast ja auch irgendwie Mordsalbum aufgenommen, gell? Irgendwie mit, äh, mit deiner Band. Ja, wir haben mit Roots Radicals in Dachau, wann ähm, war das? Auch im ersten Lockdown im Sommer ein Album aufgenommen. Es sollte eigentlich auch kein Album werden, sondern erstmal nur ein Online-Konzert. Aber dann haben wir gesagt, da machen wir ein Album draus. Ja, ja ich glaube, sowas passiert dann jetzt irgendwie gerade. Ne? Also, wie sieht es so aus mit der Big Band momentan? Ist natürlich schwierig. Ne? Also wie viele Leute seid ihr insgesamt. Ich glaube, du hast irgendwas gesagt, zwischen 15 und 25 Leute, die kann man wahrscheinlich jetzt gerade schwer irgendwie online so alle unter einen Hut bringen. Aber ihr seid in Austausch und teilweise wahrscheinlich einzelne Leute miteinander in Austausch. Äh, Gibt es da irgendwie Entwicklungen? Kriegt man da irgendwas mit? Oder sagt er einfach jetzt, die CD ist jetzt gut. Das ist was, was jetzt gerade passiert, was die, die Big Band jetzt auch wirklich noch mal hervorragend präsentieren kann. Und ansonsten ist man halt so ein bisschen auch so in der, was jetzt die Band an sich betrifft, so ein bisschen in so einer Standby-Position und wartet darauf, dass es dann halt wieder losgeht. Ja, Standby ist auf jeden Fall das richtige Wort. Und äh, Mai, also man darf sich nicht zu mehreren Treffen zum Proben. That's it. Ich persönlich ich äh, habe viel überlegt, ob man jetzt sozusagen irgendwie Online-Proben versucht, wo dann äh, die Leute, die das Mikrofon ausschalten, und für sich ihre Stimme spielen und so weiter. Halte ich aber für schwierig. Und äh, ich, ich glaube, das ist jetzt einfach, also äh, die Band ist, ist involviert und, und jeder, jeder, glaube ich, freut sich über den Release jetzt und so weiter. Und die Band ist auch irgendwie medial präsent. Und in dem Moment, wo es äh, im Sommer wieder, wieder mit Infektionszahlen und wo, wo der ganze... Äh, wenn die Big Rumble ist, äh, dann werden wir uns einfach wieder treffen und äh, äh, weiter musizieren, weil die Big Ben Dachau ist was, was am Platz funktioniert, Punkt, für mich. Also das ist, äh, die Big Ben Dachau hatte meiner Meinung nach auch mit ihre größten Momente, zwar auf Bühnen, aber mit die größten Momente, an denen nur die Band auch teilweise entstehen einfach manchmal bei den Proben. Also äh, manchmal fahre ich fahre ich nachts von, von Dachau heim und bin so beseelt einfach, und weiß dass also, ja, es sind unwiederbringbare Momente die die dann einfach aus einer gewissen Anwesenheit und äh, Gelöstheit und, und liebevollen äh, Konzentrationen von, von allen Anwesenden entstehen. und manchmal hat sich mein Musiker-Da sein schon gelohnt wegen einem Akkord den ich in dieser, in dieser äh, Probe montags höre einfach ja? und genau da werden wir auch wieder ansetzen wenn es dann, dann wieder äh, wenn die Vorhänge wieder offen sind ihr ja, schaut wahrscheinlich jetzt auch schon alle unheimlich mit den Hufen oder alter <lacht> Anna, wie ist es bei dir? Ich meine, Geige, ähm, du spielst jetzt momentan für dich zu Hause oder äh, wie sieht es bei dir aus? Wie um, burnst ja. du jetzt drauf, dass es dann wieder losgeht? Also, ja, ich spiele daheim. Was anderes bleibt mir nicht groß übrig. Ne? Ich hatte letzte Woche am Samstag die Ehre mit Max ein Duo zu spielen, mit Aha. zwei Meter Abstand natürlich, weil wir die CD ja verkauft haben und wir die Wartezeit halt genutzt haben, das hat mich sehr, sehr gefreut. Es war aber tatsächlich das erste Mal seit sehr langer Zeit, dass ich wieder was zusammengespielt habe. Ansonsten, wo es halt ging, habe ich ein bisschen Geigenunterricht gegeben, aber das fällt ja momentan auch wieder alles flach von dem her. Stilles Kämmerchen, würde ich sagen. Ja klar, aber so still ist es gar nicht, wenn du Geigenunterricht gibst und wenn du für dich zu Hause spielst und wenn du jetzt auch mal mit einem Kollegen hier jetzt auch äh, tatsächlich mal wieder gespielt hast, dann ist es ja schon nicht ganz still, sondern es passiert immerhin noch ein bisschen was und so und das ist ja auch schon. Äh, Tommy, du hast äh, eben mit der Reggae-Band äh, jetzt dann auch die Aufnahme gehabt und so und bist da noch immer so wieder mal aktiv. Max, wie schaut das bei dir aus? Du warst auch mit in die Produktion involviert, das hat wahrscheinlich auch ein bisschen äh, deine zeit in anspruch genommen ja, genau ich war verantwortlich vor allem für die social media für, äh, auf äh, für die cd das ging jetzt über die letzten drei monate so hatte ich gut was zu tun zusätzlich äh, spiele ich auch noch in einer anderen band äh, wo wir mehr oder weniger beruflich unterwegs sind das heißt wir dürfen proben äh, was wir auch ab und zu gemacht haben und wir waren auch in wien im studio ähm, also es ging musikalisch schon was bei mir, ähm, aber ich vermisse das Live-Spielen trotzdem unglaublich krass, weil es ist immer noch das, weswegen ich Musiker bin. Ja, und äh, das tun die Fans, das tun die Musiker, äh, alle sind einfach jetzt so in den Startlöchern. Jetzt muss man halt einfach diese standby situation jetzt noch ein bisschen äh, rumkriegen ums Eck. Und dann äh, wird es wieder losgehen. Und dann habt ihr ja eigentlich dann auch für den Wiederstart erst natürlich auch äh, unheimlich ein äh, unheimlich gutes Zeichen gesetzt jetzt ne? mit einer, mit einer Live-CD, die natürlich auch dann äh, eure Reichweite jetzt äh, natürlich auch noch mal verstärken wird und immer mehr Leute werden euch kennenlernen. Und äh, das sind eigentlich so die besten Voraussetzungen, ne? Es ist auch das erste Mal, dass die Big Band mit einer Aufnahme auf Spotify ist und auf den anderen Streaming-Diensten. Mhm. Das hilft natürlich auch, weil natürlich jeder, vor allem jeder unter 40, würde ich mal sagen, das Erste, was er fragt, geht es von euch was auf Spotify? Und das können wir seit letzten Freitag mit Ja beantworten, was sicher auch hilft beim Verbreiten von unserer Musik. Wow. Ja, also in diesem Sinne, äh, ich denke, das Setting ist da. Die Voraussetzungen sind schon lange geschaffen und es gibt immer wieder neue Schritte. Jetzt gibt es dann, äh, irgendwann wird man euch wieder live erleben. Jeder wartet drauf und, und äh, wird dann wieder mit mindestens genauso viel Begeisterung bei der Sache sein. Und ihr könnt dann auch endlich mal wieder loslegen, dass es das wird passieren. Und äh, da sind wir alle schon unheimlich gespannt drauf. Ich möchte noch irgendwann Bier kühlen für, für dich, wenn du beim ersten Konzert im Publikum bist. Ja, ja, auf jeden Fall. Sehr gut. So, Ja, ich weiß auch, so. es gab ja schon auch Situationen, da hat man sich schon gedacht, jetzt brauchst du aber echt mal schnell ein Bier, weil sonst bist du bei dieser ganzen Energie irgendwann dehydriert. <lacht> nee, ist auf jeden Fall cool so. Ja, will noch irgendjemand die Famous Last Words jetzt hier sozusagen an sich nehmen? Das mache ich jetzt vielleicht mal stellvertretend für die, die ganz, ganz vielköpfige Big Ben Dacher und wir freuen uns unglaublich auf die nächste Konzertsaison. Es dauert nicht mehr lang, Kinder. Wir sind bald wieder da. <lacht> und äh, genau, ich, ich denke mal so ab Sommer, Herbst äh, kann man sich schon wieder, äh, ich war zum Beispiel jetzt am letzten, letzten Freitag gerade in, in Haldern am Niederrhein und äh, habe mit denen gesprochen über das Haldern Pop Festival und die äh, wie auch die Fusion übrigens und alle anderen Festivals sitzen fieberhaft daran und bereiten Konzepte vor für die Sommerfestivals. Äh, Haldern Pop wird definitiv stattfinden im August. Und ich denke mal, dass die sich auf so eine Lösung mit ungefähr 80 bis 90 Teststationen einlassen, die dann dort von gemischtem Personal bedient werden, einfach mit Selbsttests und dass dann einfach getestetes Publikum aufs Feld kommt und dann dort auch wieder feiern kann. einfach wie es ist ja. und äh, mittlerweile ist die Versorgung mit Selbsttest ja so gewährleistet und in diesem Sinne glaube ich wird es nicht mehr allzu lang dauern und haltet alle durch äh, und dann machen wir bald wieder schönen Krach zusammen. Wow, wir freuen uns drauf, sehr. In unserem <lacht> Fall natürlich auf der Bühne immer komplett äh, eingedeckt mit Kordialkabeln und von daher auch alles äh, technisch safe. <lacht> auch wichtig. Auf jeden Fall. <lacht> Vielen Dank Tim jedenfalls fürs Interview. Ja, ich danke euch. Also ich danke euch für das Interview, Ich äh, stellvertretend auch an die ganze Big Band äh, für tolle Zeiten, äh, für tolle Erlebnisse. Eine schöne, sehr fruchtbare, produktive Zusammenarbeit und äh, gerne weiter so. Wir sind gerne mit euch auch weiter in Zukunft am Start und ähm, wünschen euch auf jeden Fall jetzt alles Gute und vor allem euch allen hier jetzt. Und der ganzen Big Band und allen Leuten drumherum auch beste Gesundheit natürlich. Und dann dauert es nicht mehr lang und dann sehen wir uns auch wirklich mal wieder alle face to face. Dankeschön. Bis bald. Macht es gut. Herzlich, danke. Bis bald. Servus. Ciao. Danke. Ciao. Ciao. Ja. Tschüss.